Servus liebe FIFA Community, heute zeige ich euch ein kurzes knappes Video, wie in der Weekend League zu 90% Heimspiele für euch ausgetragen werden. Es geht schon beim Initialisieren los. Ihr müsst aufpassen beim Initialisieren, wenn die Gegnersuche gestartet ist, wie lange dauert es bis initialisiert wird und ein Gegner gefunden wird. Ich habe euch hier zwei, zwei Beispiele ins Video reingepackt. Einmal, wie es richtig ist dass ihr zu Hause spielt und einmal, wie es falsch ist, so dass es zu 90% oder zu 100% fast passiert, dass ihr auswärts spielt und ihr garantiert bei den momentanen Servern Paketverluste habt, ihr habt Delay, es kommt zu Disconnects. so könnt ihr das zu 90% umgehen, wenn ihr eine stabile Internetleitung habt, dass ihr auswärts spielt. Guckt euch 3-4 Mal, wenn es sein muss, 10 Mal an, wie es funktioniert, Schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch funktioniert hat. Ich würde mich freuen, wenn es euch weiterhilft. Kommentiert. Wenn ihr noch keinen Like da gelassen habt, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Komplett kostenlos. Ich würde mich mega drüber freuen. würde mich sehr, sehr, sehr supporten. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Deswegen habe ich sie raus. Da ja, nur noch auf lange Bälle zu gehen, das ist... Das ist für ein ekliges Goldteam? Gerne, Jugo, aber erwartet ihr, wie gesagt, nicht zu viel. Ich habe es selbst erst gestern nur mal mit einem anderen Team getestet. Der ein oder andere noch dabei ist, der noch keinen Daumen nach oben da gelassen hat. ich mich mega freuen. Gibst so du einen Daumen nach oben, dann wird man dich loben. Ne, dauert mir alles zu lang.